Herzlich willkommen meine YouTube-Abonnenten und Leute, die es vielleicht noch nicht sind. Ähm, ich habe mich mit dem lieben Angry Apple heute mal zusammengesetzt und ein bisschen Black Mesa aufgenommen. Das kennt ihr bestimmt, ist auf Steam erhältlich, äh, ist so ein Half-Life 1 Remake. Äh, macht richtig Spaß im Multiplayer, wenn genügend Spieler vorhanden sind. Eigentlich wollten wir ja... Tom Clancy's Rainbow Six Siege äh, Beta aufnehmen zusammen, aber das hat wohl Ubisoft nicht hinbekommen, äh, uns die Keys zu geben äh, und ja, gerade vor 22 Minuten habe ich habe ich den Key erhalten und jetzt äh, lade ich gerade das äh, herunter. Naja, zum versprochenen Zeitpunkt haben sie es nicht geschafft, aber egal. Das nehmen wir dann irgendwann anders auf und jetzt will ich euch noch kurz den Kanal vom, vom Angry Apple zeigen. Äh, das wäre der hier, er spielt zurzeit Mad Max, schon bei der achten Folge, er macht sehr qualitativ hochwertige Videos, hier auch ein Black Mesa Let's Play. Schaut einfach mal vorbei, er ist auch noch ziemlich klein so wie ich, also nicht von der Größe her, sondern von den Abonnenten natürlich und dann will ich sagen, Schluss mit diesem scheiß Werbeblock und auf geht's zu Black Mesa Gameplay. Ja, ja das ist ja toll. <lacht> ja, oh. Wo ist der Key eigentlich her? Von NVIDIA oder? Ja, ja, von NVIDIA. Okay. Ja, ich habe schon im Subreddit nachgeschaut. Da geht's es scheinbar mehreren Personen so, dass sie die Keys nicht bekommen. Wir haben sie ja, aber irgendwie muss man ja ja, ah, ja, ja, aber dass sie das Spiel nicht aktiviert bekommen von Ubisoft, also dass, mhm. das es, äh, nicht spielbar ist. Mega ja, die Huren. <lacht> naja, irgendwann vielleicht. Hm. Als ob hier nur... sechs Spieler drauf <lacht> sind. <lacht> <lacht> oh, Server is changing level. Warum denke ich gerade an Unterhose, wenn ich den Namen lese? Oh, komm. <lacht> <lacht> ich hab dir, glaube ich, einen Headshot gegeben oder so. schon ja, gut sein, ja. Irgendwie ist hier gar keiner. Ja! Okay. <lacht> wenn man vom Teufel spricht. Mist, ich hab keine Weapons mehr. Nee, nein, Jo, hör auf nachzuladen. Ha <lacht> <lacht> jo, auch gut. Passt. Läuft. Bist du gut, oder? Ich sollte dort in der ESL spielen, finde ich. Jo, <lacht> gute Idee. Rackt. Menschen, oh hier ist eine Shotgun. Oh, oh. ah ich bin runtergefallen. Da ah. ich auf. Oh Mensch, jetzt hat er mir <lacht> den Fill geklaut. Was? Oh, oh hier liegt direkt der Revolver. Mann. <lacht> Doppelkill. Hast du Doppel, äh, ja. ähm, Schuss gemacht? Ne, ne, ne, das war, das war der Einfache. Ich sehe niemanden. Jo, hallo? <lacht> jo, jo, früher war alles besser. Wir <lacht> haben noch mehrere Leute gespielt. Das ist wirklich schade, weil zuerst war das Spiel so gehypt und jetzt ist gar nichts mehr. Alter, das ist doch nicht wahr, wo sind die? Oh, ich hab' eine Railgun. Wo sind denn die alle? Hallo. Ich höre die ganze Zeit Schüsse, sehe aber niemanden. <lacht> ja? Was? Oh mein Gott, schießt der von unten durchs Gitter. Ich bin mega. Wow, da sind nur noch 5 drauf. Na cool. Wo Bin ich denn jetzt hier, das ist ja mega dunkel. Ich glaube schon, ja. Kann sein. <lacht> ich bin so scheiße gerade. Ist das Öfter? <lacht> nee, eigentlich gar nicht. <lacht> ja, ja, aber in CS:GO bin ich ziemlich gut vielleicht. Hat das was damit? Ich bin zu da ja nicht auch nicht scheiße nur, ich bin gerade scheiße einfach. <lacht> ich hab doch so einen Anzug an, oder? Wow, wow, wow, wow. <lacht> was hast du wie eine Waffe? Ich wusste Nein! <lacht> Hä? Schießt du auf den Kopf oder? Auf, ja, ich ziel so ungefähr auf den Kopf und hab gezoomt. <lacht> ah, ja, so. Ja, damit geht's einfach. Wir über meine, meine Leichen! Hier kommt ne Rakete an! Okay, meine Kleine ist leer. Ich <lacht> Der Staubsauger ist sogar so mehr Power, Junge! <lacht> Das ist voll ist das Teil, einfach. Ich kämpfe hier aber auch nur rum. Jetzt weiß ich wenigstens, wo du bist. No. <lacht> <lacht> du mit dem Sag Stab, ich ja mega überfordert das Teil. Uiuiui. Whoa. Let it just free! I a single I say. <lacht> Ey du mit deiner Scheiße, <lacht> äh, ähm, ohne Witz. Ha, ich sag dir aber nicht, wo man das Ding findet. Ja, ich glaube, ich weiß sogar ungefähr. Aber ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Also doch nicht. LOL! <lacht> ich putze dem einfach hinterher! Was ist denn los mit dir? Oh, hier ist die Raketenwerfer. Hä? Also, sind hier denn nirgends so. Äh, ah, hier. Doch, ist wohl. Nee nee nee scheiße Oh Ich komm dir näher Ich komm dir hinterher du <lacht> <lacht> ja, ich krieg die Ey, das sind das sind ja LOL das sind echt alles AH Das sind alles so Power-Up-Dinge oh. Diese leuchtenden Lampen <lacht> Grizzly wer weiß alles wo die Wa Boah, Wer weiß nochmal wo die Waffen liegen glaube ich Ich komme mit meiner Pistole, Junge! Oh, fuck. Was wollt ihr denn hier? Ich bin der Mega-Abfacker! Der Mega-Abfacker! Hallo! Ah! Fress die Granate! Okay, dann halt nicht, fress halt irgendwas <lacht> anderes. Mir <lacht> ja, auch egal. Hm. Ah! Ja, genau. Ist in Ordnung, Spiel! Oh, lass mich an seiner Kackstelle spawnen. Kackstelle, Kackstelle, Kackstelle, Kackstelle, Kackstelle, Kackstelle. Jo, als ob das Ding direkt leer ist. Was? Von wo? Ah! <lacht> Was? <lacht> Och nö! <lacht> Alter, wie scheiße! Aber du bist Vierter! Wow, fünf. ja die, der Rest ist ja auch nicht sonderlich <lacht> gut. Klick, <lacht> klick, klick, klic. oh, wer kommt denn da? <lacht> <lacht> ich seh an, Ich seh ihn. Oh, jetzt nicht mehr! Hallo? Oh ne, der Menschen. Staubsauger ist schon wieder. Chris hat den Staubsauger. Ja, der versucht ihn die ganze Zeit irgendwie zu holen. <lacht> dann stirbt er, stirbt er sofort er bestirbt Junge Obwohl wohl bestirbt bestirbt Fickt euch alle! der Staubsaug ist eh leer, du Idiot ja der hat noch zwei <lacht> uh, scheiße. <lacht> uh, scheiße hey ich bin vierter von sechs ich bin äh, ja, immerhin. Für die Paralympics würde es reichen. <lacht> ja, das stimmt. Das könnte sein. Alter! Oh, erster! Yeah! So. Äh, fünfter! vierter. <lacht> Herzlichen wow. Glückwunsch! Dankeschön. Aber es ist blöd, dass es nur Deathmatch gespielt wird. Es gibt lieber sollten? so, ja, keine Ahnung, ich meine, es gibt, glaube ich, sowas noch wie Capture the Flag oder so. Hotline das Miami? Du wohl die Was mit Hotline Miami? Hier ist ein Poster von Hotline Miami. Mit wem? Ja, geil. Es ja, sind auf jeden Fall sehr viele Spieler heute online. Der ist heute geliftet, wird vorher. Ein Teleporter. Cool ist ein Teleporter, also so ein, so ein mhm. Portal. Das mystische Portal! Oh. Du hast unser Leben gerettet, wir sind dir ewig dankbar! Kennst du das? Kenn ich glaube ich sogar die Map. Mhm. Normal, wenn, wenn, wenn so ein. Au. <lacht> <lacht> Hallo! <lacht> Guten Abend! <lacht> Guten Abend! Erst wenn es all diese Ansprüche <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> dann ist es das, DAS Auto. Auf jeden Fall sehr spannend! Ne? Ja. Das ist so Oh! Ja. Time VG connected from Russian Oh scheiße, der hackt bestimmt. Ja, das stimmt. Please don't hack. <lacht> Groß danach wie eine Nachricht kommt. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> was ein Zufall. Die Map ist ja riesig. Nee, nö, nö. Sieht nur so aus. Ach so. Aber wir sind einfach nur mega klein und die Map auch. Oh, Hotline <lacht> Miami. Könnte auch sein. Du bist bei Hotline Miami. Ja. Äh, wo ist denn das? Weiß ich nicht. Mist. Jetzt bin ich da nicht mehr. Ah! Da gibt's sogar mehrere Stockwerke. Ah? Mit dem Aufzug. Lol. Da haut einfach ab! Hallo? Oh. Du weißt, wow. wenn man rechtsklick macht, dann hat man das Ziel-Ding, ne? Ja, aber das will ich gar nicht. Dann halt nicht. Mhm. Ach, bei dem Hotline Miami-Ding ist, ähm. Ja, das Ding. Cool. Hotline. <lacht> cool. <lacht> Ach, cool. Ja. Hier ist so ein Knopf. Hier ist ein Knopf. Ich hab Hier einen Knopf ist ein gedrückt. Knopf. Ich hab'n Knopf gedrückt, oh mein Gott! Ich Passiert irgendwas? Knöpfchen, Mensch. Ich glaub' nicht, dass da was passiert. Hier, aber da ist ein roter Knopf. Wenn ich ihn drücke. Halakba! <lacht> Akbar! Oh. Was? Nein! LOL! <lacht> Da ist der Knopf! Achso! Okay! Passt perfekt zu allah Workbar. Was ist das denn? Wie witzig ist das? Ach, da vorne bist du. Oh Mist. What the fuck? Lol, Wie viele oh sind denn da? Mega viele! Mhm. Ich Über im Automaten! Pff. Ich hab ja gesagt, da sind welche drin! Die Automaten sind mega witzig auf der Map. Da ist voll viel Scheiß drin. Ah! Klick. Ich weiß nicht mehr. <lacht> ich weiß nicht mehr, die Taste für die Shotgun. Oh, what the fuck? du doof? Was? <lacht> jo, <Headshot>. wahrscheinlich! <lacht> Rett einfach an mir vorbei und killt, kriegt sich mit <lacht> und ich bin zu blöd, um ich nicht. Ich hab's killen. echt nicht mitbekommen. <lacht> Dankeschön. <lacht> <lacht> ja? Jo, <lacht> wahrscheinlich. Was ein Scheiß. Einer B. <lacht> ich mein, ich bin noch nicht mal da reingelaufen. <lacht> <lacht> Nein! Nein! <lacht> Mann! Was? Ich war doch schon draußen! Jo! <lacht> ist klar hier! Auf jeden Fall! Hier sind wieder... Oh, ich, <lacht> ich hab den jetzt mit der, mit der Tür äh, zerdrückt. Oh mein Gott, was ist denn hier alles im Raum drin? Stimmt, oh ja. mein Gott! der Füße und Arme und Gesichter. Ja, so ungefähr. <lacht> und den nächsten. Okay, ich muss jetzt muss jetzt einmal weg hier. Das ist ein Wetterding! <lacht> Alter, ich wie schnell soll meine Nochter sein? Ja, das, das ist unmöglich. Das kannst du gar nicht schaffen. Ich bin jetzt aus dem Raum weg. Nur zur Info. <lacht> Oh, scheiße. nee nee nee nee. <lacht> da ist einer im Raum drin und hat es nicht geschafft, den Knopf zu drücken. <lacht> Perfekt. bin zu schlecht. copy -paste. Ja, was soll ich mit nur einer Pistole denn anfangen? Schießen. Weil ich die ganze Zeit sterbe und nicht weiß, wo die ganzen Waffen liegen. Hat mega der Abfuck. Au. Puh. Puh. kannst mich mal <lacht> Mas, wo kommen denn die ganzen Snarts auf einmal her? Alter wo sind denn meine? Oh mein Gott, da <lacht> ja, ist klar! Sorry. Weißt du, dann kommen dann vor Snarts und ich habe meine wieder irgendwie weggelegt? <lacht> Hier, Fressgranate. Eat Grenade! Und das Spiel ist zu Ende. <lacht> So, ich muss jetzt gehen. Ich mache hier meine Abmoderation. Danke fürs Zuschauen, Leute. Schaut auf Angry Apples Kanal vorbei und jetzt mach deine Abmoderation. Tschüss. <lacht> <Jo. lacht> ich flach. Ich verklag Maas. Ja, da steht nicht drauf, Idee. dass man nicht dran verschlucken kann. Nein, meine Stimme ist ganz in Ordnung heute. Alles so in Ordnung. Wir, so könnten wir aufnehmen, ja, gute ja. Idee. <lacht> <lacht>